Ich hab's weg? ist leer. Was machst du denn da jetzt? Bitte weg. Prost. Ja. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir testen heute die anderen Biere von Boxyland. Boxyland. Hoffentlich schmecken sie jetzt besser. Wir waren äh, zweimal enttäuscht und eben mal äh, positiv überrascht. So. Äh, Tiger Bier war echt gut. Die anderen leben nicht so well. <lacht> Für die Box möchte ich jetzt, dass wir endlich was trinken. Wir <lacht> ja, also, also los. Ja. Nächstes Bier Übrigens, ähm, äh, wir wollen immer wieder darauf hinweisen äh, Alkohol ist nicht gut äh, Ja, Alkoholfrei äh, da Und dann kann man auch äh, wegen der Schwangerschaft und während des Autofahrens äh, Bier genießen Deutschland auch ab 18 jetzt mittlerweile ne? 16 oder? 16, 18? Schreibt es mal in die Kommentare Das vierte Bier von 6 Austria Box in den Box Dann wäre das... Das Estrella, Barcelona, 1876, Estrella Damm, genau, ein Lager ist das, Wasser, gesternmals mal 12%, Reis und Reis, 4% und Hopfen, und Mais ist auch drin. oder Steht bei mir hier. Bei mir steht Gerstenmalz, Reis, Mais, Hopfen und Hefe. Okay. Steht nicht? Nö, steht hier nicht drin. Steht wirklich bloß Wasser, Gerstenmalz, Reis das und Hopfen. ist dann wohl wieder ein Flüchtigkeitsrechtschreibfehler. Jo. Alkoholgehalt. 5,4. Das stimmt. Das ist ja dolle. Gut, nicht lange labern. Womit machen wir einen Knopf. Ach so, mit einem standard normalen äh, Bieröffner. Ansonsten würden wir das natürlich mit was anderem machen. dann nehmen, was er wollt. Naja, eine andere Wasser. Bierflasche, äh, eine Wasserflasche, irgendwas. Mit Gabel. Normalerweise nimmt man die Cap Guide. Ja, natürlich als erstes KKP1. mehr Kulper. Naja, hier. Gut, dann schenken wir mal ein, aber dann. Richtig. Ja, nachher schmeckt das nicht. So, ich mache jetzt mal falsch, damit wir jetzt meine Schaum sehen. Sieht schon mal gut aus, oder? Ich ja, würde sieht gut aus. Ja, es ist ja auch alle gegeben jetzt. Oh, die Karel würde ich sagen: Zu viel Schaum, zu wenig Bier. Ja, das ist dein alter Ding. Ja, ist jetzt äh, leicht oder fest? Ja, um. Also die immer noch Ja, ja, fest, ja, fest, wirklich. Also wenn das hier im Glas schon so gut läuft, dann läuft das auf jeden Fall in der Flasche noch besser. Also ich würde sagen recht fest. Recht fest. Ja. Klarheit? Nein, das ist wieder wie die anderen. Klar. Sehr klar sogar. Hat eine schöne Farbe sehr klar ja sehr klar ja farbe oh, wunderschön also ähm, ziemlich ziemlich hell ja genau ja auch geruch, geruch. Mhm. ja doch ich aber gut ja ich richtig gut ja ähm, ich find's zu sehr nach nach pause Nee, die du zu abgestanden riechen. Ja, also zu stark. Also Spülwasser ist nicht? Bier, ja, ja. Ja, Spülwasser ja. Antrunk. So jetzt wie ja, Antrunk, leicht oder schwer und sehr süß oder sehr herb. Prost, die ja. ja. Schwer und mild. Was sagst du? Ich habe direkt gemerkt, wie, ähm, wie ich doch weniger gesehen habe, im Ähm. Ja, was schwer ist das? Ich finde schon, dass ah, das schwer ist. So schwer oder so schwer? Äh, ja, so schwer. Ja. und sehr süß oder sehr ja. Boah, so süß. Ja, finde ich absolut. Äh, ein paar süßer Die Würze. Würze. Mild, Mild oder würzig? ja mild ab hier ist jetzt also ich weiß nicht was der Unterschied zwischen würze und Andruck ist also ich finde sehr mild Did das wirklich wann wir ja, ja. ist mild so mild ist das da wie es nie wieder rest ist die Bewertung warten wir nur ab bevor absolut mild also ich Decken. nehme mal mein Beispiel ja, Rosenpilz ja. Rosenpilz ist ja noch milder und blumiger aber oh, das ist wirklich sehr mild also ja kurz kurz ja, ja. schon eigentlich ist hier eigentlich schon das ist schon das ist schon echt guter Bier ich ja, der ist, das Ding ist total. Das ist ja, wirklich, ja. Das ist ja fast ein Schlüpferstürmer, Junge. <lacht> naja, <lacht> so kann ungefähr, ja. Das, ich kann mir gut das vorstellen, dass die Frauen nicht gerne. Ja, ja, definitiv. Also wirklich, das ist. Das äh, ist ja wie ein Mediterraner. Ja, also das trinkt sich so weg. Ja, definitiv. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch für. für also, ich würde das auch so trinken. Ja, das kriege ich auch hin. Kein Problem, bloß, was mich so ein bisschen irritiert, ist halt... Ich habe das Gefühl, dass er ziemlich schnell schal wird. Das Einzige, was an dem wir nicht cool ist, ist, ist sehr hoch, ansonsten ist er halt richtig gut. Der ist halt der erste Mal, als ich die halt so ein bisschen an, an, an, an Eisen so gedacht, also... Dieser, dieser komische, was wir ja, Nasenbluten ja, Metall hoch, ganz komisch. Hat er ja. Und dann ja, weil ich das nicht erwarten konnte. Ja. Ja, gut, Tiger war vier. Ja. Na, gut, dann ist es höher, höherwertig. Auf jeden Fall ist es höherwertig. Da wird es ja interessant. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr äh, die mal beide vergleicht haben wollt: die Estrella und äh, die Tiger. Ja, weil das ist wirklich, das ist echt gut, oder? Kannst du mit an ja? Was haben wir da? Tiger? Tiger war ja auch nicht so doll. ne ja, Tiger 4 ja. ist aber, war. Das war aber nicht ganz so süß, aber auch, auch mild, gut Na? Na gut, dann machen wir die 5. machen wir die Fünfe. Machen wir mal die, die ausgetrunken. Nachher sagst du wieder, ach nee, schmeckt ja doch wa? Ja, stimmt. Problem mit dem Schalenbier, mit dem letzten Schluck, mit dem, ne, Uwe, mit dem Uwe. Uwe, Uwe, genau, wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass das hier nicht ausreicht, hier, dieser Verkostungsbogen, jedenfalls ne, nicht für unsere Ansprüche, ja, da fehlt zum Beispiel der Wegkippfaktor, und der muss natürlich nicht auf. klar. ich ich würde immer noch 5 Sterne geben, können wir so machen. Ich sag bloß noch dazu, dass jetzt relativ schnell die Kohlensäure verliert. Also, ich von 6 Sterne, hat Bier bei uns 5 erreicht. Sehr guter Wert. Gut. Gut sagen. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und ähm, hier unter dem Video zu kommentieren. Und den Link zum Produkt gibt es natürlich auch hier unter dem Video. Schlusswort, bis zum nächsten Mal, mach's gut. Das, Alter, was ist denn das? das? Das ist hier deine Sprache. Ansonsten 4,7 los. Teil. Kriegst du deine Entzugserscheinung? Vergessen. Oh. Na, er kam das ist sogar zurück. Bis demnächst.